Hallo, mein Name ist Klara Auer, bin seit fast sechs Jahren bei der Salzburger AG und bin im Team Wegerecht tätig. Wir kümmern uns hauptsächlich um die rechtliche Absicherung von Leitungsprojekten, von Baustellen, alles was die Salzburger AG durchführt. Wir haben so ein Motto, Ihr Grund, unser Recht. Das heißt, alle Projekte sind natürlich oft auf, auf Grundstücken von von fremden Eigentümern, also von Grundstücken, die nicht der Salzburger G gehören und das gehört natürlich rechtlich abgesichert. Ich habe an der HTL Salzburg Bautechnik maturiert 2015 und bin dann gleich nach der Matura in die, also in TS Service, in der baulichen Instandhaltung. habe dann noch zwei Jahren Berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann 2019 ins Wegerecht umgewechselt, das ist intern ausgeschrieben worden. Und seitdem bin ich da. Es ist ähm, ganz interessant, von, von der technischen Seite zu sehen, weil ich bin ja eigentlich aus der ähm, Bauabteilung gekommen, also für die bauliche Instandhaltung und war da natürlich sehr auf die Ausführung konzentriert. Und, so, und mir war das dann oft auch gar nicht so bewusst, was da im Hintergrund eigentlich abläuft, was vorher abgesichert sein muss, damit man überhaupt gewisse Sachen durchführen können. Und so rundet das Ganze für mich jetzt total ab. Wir haben sehr, sehr viele spannende Projekte. Positive Projekte sind dann natürlich die, wo die Grundeigentümer sehr viel davon selber erhoben. Wir befinden uns jetzt bei einer Trafostation am Geißberg, wo am Grundstück schon die, die Leitungsführung abgesteckt ist. Und die Aufgabe im Wegerecht ist in dem Fall, dass man den Planer bei der rechtlichen Absicherung unterstützt, je nachdem, welche Leitungen das reinkommen. Bei Niederspannung ist eine privatrechtliche Vereinbarung bzw. bei Hochspannungskabeln ein Dienstbarkeitsvertrag. Die größten Herausforderungen sind eigentlich eh die Gespräche mit den Grundeigentümern, weil man natürlich das Grundstück von den einzelnen Personen belastet durch die Dienstbarkeit. Und das, ist, das Grundstück ist ja jetzt noch der Gesundheit fast das zweitwichtigste Gut. Ich arbeite sehr gerne bei der Salzburger AG, also weil es große Projekte sind, die fürs Land, fürs Bundesland und für die Menschen sehr, sehr wichtig sind. Und weil wir immer schauen, dass wir weiterkommen und dass es ein gutes Gefühl ist, wenn man da mitwirken kann. Die Kollegen sind super, also wir haben ein sehr, sehr gutes Betrieb, Betriebsklima, wir verstehen uns echt gut. Vor allem in Zeiten von, von Corona und so weiter ist es natürlich auch super, wenn man sich auf die anderen dann verlassen kann.